Schweine sind sehr neugierige und kluge Tiere. Obwohl sie schon seit langer Zeit von Menschen als Nutztiere gehalten werden, verhalten sie sich sehr ähnlich wie ihre Vorfahren, die Wildschweine. Das hier ist Annie. Annie wühlt zum Beispiel mit Leidenschaft den Boden um. Dort findet sie Würmer und Wurzeln, die ihr gut schmecken. Sie mag es, am Bauch gestreichelt zu werden. Und manchmal hat sie Spaß daran, durch die Gegend zu rennen. Annie wurde nicht in Freiheit, sondern in einer Schweinezucht geboren. So heißen die Ställe, in denen hierzulande die meisten Ferkel auf die Welt kommen. Die weiblichen Schweine, auch Sauen genannt, werden dort etwa jedes halbe Jahr befruchtet, also schwanger gemacht. Dabei sind sie in einem Gestell eingesperrt das so eng ist, dass sie sich noch nicht einmal umdrehen können. Dieses Gestell heißt Kastenstand. Für die Menschen, die die Schweinezucht betreiben, ist das ausgesprochen praktisch. Die Sauen können sich zum Beispiel nicht wehren, wenn sie untersucht werden sollen. Außerdem ist es so leichter, den Überblick über die vielen Sauen zu behalten. Für die Tiere ist dieses Eingesperrtsein schrecklich. Sie zeigen häufig Verhaltensstörungen, sie kauen oft auf den Gitterstäben herum oder wiegen den Kopf hin und her. Im Kastenstand müssen die Sauen jedes halbe Jahr vier Wochen verbringen. Danach kommen die Sauen in einen neuen Bereich im Stall, wo sie mit anderen Sauen zusammen in einer Bucht sind. Dort bleiben sie etwa zwei Monate, bis zur Geburt der Ferkel. Für die Geburt kommen sie wieder in eine Art Kastenstand, in dem sie sich wieder nicht bewegen können. Dort gebären sie ihre Ferkel. Wenn sie könnte, würde die Sau ein Nest für ihre Ferkel bauen. Sie beschnuppern und sich um sie kümmern. In dem Gestell ist das nicht möglich. Zu kleine oder schwache Ferkel werden oft getötet. Es lohnt sich nicht, sie aufzupäppeln, das wäre zu teuer. Auch Annie war als Ferkel kleiner als ihre Geschwister. Mit ihr konnte man kein Geld verdienen. Zum Glück konnte sie gerettet werden, sonst wäre sie heute schon längst tot. Nach drei bis vier Wochen werden die Ferkel der Mutter weggenommen. Sie werden in einen anderen Stall gebracht, wo sie gemästet werden. Das heißt, sie bekommen spezielles Futter, damit sie möglichst schnell an Gewicht zunehmen, um dann an den Schlachthof verkauft zu werden. In der Schweinemast sind die Schweine in Gruppen in einzelnen Bereichen, den sogenannten Buchten, eingesperrt. Sie kommen nie nach draußen. Sie können nicht im Boden wühlen, sich niemals in einem Bach suhlen. Sie können nur wenige Schritte vor- und zurückgehen und nie über eine Wiese rennen. In den Buchten hängen Holzstücke, Metallketten oder Spielzeug aus Plastik. Damit sollen sich die Tiere beschäftigen. Das funktioniert aber nur eine kurze Zeit. Denn Schweinen wird schnell langweilig. Weil sie nichts zu tun haben, fangen sie oft an, sich gegenseitig zu beißen. Zum Beispiel an den Ohren oder am Schwanz. Das ist der Grund, warum den Schweinen schon als Ferkel ein Stück vom Ringelschwanz abgeschnitten wird. Dann kommt nämlich das Schwanzbeißen seltener vor. Die Schweine können ihre Neugier nicht ausleben, denn sie sind Tag und Nacht am selben Ort. Sie müssen auch ihr Geschäft am selben Ort verrichten, wo sie schlafen und essen. Das würden sie in Freiheit nicht tun. Sie halten zum Beispiel immer ein Stück Abstand zwischen Kotstelle und Schlafstelle. Im Boden des Stalls sind Schlitze, durch die die Schweine Kot und Urin durchtreten. Es bleibt aber immer etwas oben hängen. Außerdem stinkt es durch die Schlitze stark. Auch für Schweine ist das unangenehm, da sie sehr empfindliche Nasen haben. Durch die schlechte Luft bekommen sie zum Beispiel Husten und andere Atemwegserkrankungen. Aber auch andere Krankheiten und Verletzungen kommen in den Ställen häufig vor. Das Leben der Schweine endet nach sechs Monaten im Schlachthof. Eigentlich könnten Schweine bis zu 15 Jahre alt werden. Große Transporter fahren die Tiere dorthin. 160.000 Schweine werden jeden Tag in Deutschland geschlachtet. Das heißt, allein in der kurzen Zeit, in der ihr jetzt diesen Film geschaut habt, wurden etwa 500 Schweine getötet. Annie hat Glück gehabt. Sie wurde gerettet und wohnt jetzt auf einem ganz besonderen Hof, der vielen Tieren ein neues Leben ermöglicht. Dort kann sie ihre Bedürfnisse ausleben und wird nie wegen ihres Fleisches geschlachtet werden. Ihre vielen Artgenossen in den Schweinezucht- und Mastanlagen haben dieses Glück allerdings nicht. Sie werden für die Herstellung von Schinken, Schnitzel und Würstchen gefangen gehalten und getötet. Wir müssen uns alle fragen, wieso wird auf die Bedürfnisse der Schweine so wenig Rücksicht genommen? Die Schweinehaltung ist ein Teil der Gesellschaft, in der wir alle leben. Wir haben alle damit zu tun. Die Schweinezucht- und Mastanlagen stehen in unserer Nachbarschaft. Und das Fleisch wird im Supermarkt verkauft. Wir müssen uns entscheiden. Wollen wir das Fleisch dieser Tiere essen? Wollen wir, dass Schweine weiter Nutztiere bleiben, die in engen Stellen leben müssen und nach wenigen Monaten getötet werden? Oder setzen wir uns gemeinsam dafür ein, dass auch Schweine als Wesen mit Gefühlen und Bedürfnissen anerkannt und wertgeschätzt werden.